Nach meiner Vorrednerin wird es mir schwerfallen, so laut und so explosiv zu reden, weil ich selber viel zu betroffen bin nach diesem ersten Prozesstag, den ich hier miterlebt habe. Und ich bin selber bei einer Nebenklägerin geworden, weil das Grab meiner Großmutter auf dem Friedhof, Urgroßmutter, auf dem Friedhof in Halle ist. Und diese Urgroßmutter ist im Jahre 1859, genau 100 Jahre vor mir, geboren und äh, ja, hatte ein anderes Leben in einem anderen Land. Und sie ist, ähm, wenn man so will, im Nachhinein 1928 als eine der letzten auf diesem alten jüdischen Friedhof in Halle ähm, beerdigt worden. Und sie hatte eine ja, äh, große Familie, eben eine... Äh, ein Sohn, der äh, mein Großvater ist, und eigentlich fünf Söhne. Und ja, sie war eigentlich äh, in einem Deutschland groß geworden, wo es ein sehr einfaches, gleichberechtigtes Leben für Juden in Deutschland auch gab. Auch gab. Und ähm, ja, was ich heute hier sagen wollte, nachdem ich diesen Prozess erlebt habe und auch diese Richterin erlebt habe, die mir sehr viel Mut gemacht hat, weil sie diesen Prozess so gut führt und auch wirklich nachfragt, warum jemand in die Nebenklage geht, damit eben dieser Professor Hermann, ein nicht-jüdischer ein, ein, ein Nicht Deutscher, der eben betroffen war durch Zufall, weil er in diesem döner im war, sagen konnte, wie wichtig es ihm ist, in die Nebenlage zu gehen, um einfach gesellschaftlich klarzumachen, dass Antisemitismus und Rassismus nicht zu seinem Bild der deutschen Gesellschaft gehört. Und das ist für mich als deutsche Jüdin so wichtig, dass es was wir denken, weiß ich, aber was denken eigentlich gerade unsere Professoren, unsere Lehrer? Äh, ist ihnen eigentlich klar, dass sie mit, da, mit dafür zuständig sind, die Gesellschaft zu ändern und äh, Verantwortung zu übernehmen, dass solche Menschen wie ein Attentäter der einen einfach in der Synagoge schießen möchte, einfach nicht zu unserer Gesellschaft gehören darf und dass man auch sagen muss, Moment mal, wie konnte es dazu kommen, so wie er auch fragte, dass niemand es bemerkt hat, wie er sich radikalisiert hat. Ah, in Genau. Und es ist auch wichtig, wenn eine Radfahrerin hier vorbeifährt und sich dann wiederum beschwert. Ich weiß nicht genau warum. Sie hat nur gesagt, es ist nicht wichtig, ob wir reden oder nicht. Das ist leider vielleicht so, dass wir eigentlich gar nicht gehört werden. Und äh, wir sind sehr, sehr, sehr gespannt, wie dieser äh, Prozess ausgeht. Ich würde mich freuen, wenn wir sagen würden, wir haben doch jetzt äh, ein weltweites, globales Urteil in Neuseeland gehört, in Christchurch. Und eigentlich könnte man alle Menschen, die genauso handeln wie dieser Attentäter in Christchurch, genauso behandelt werden. Und man, aber wir haben, leben natürlich in einer Demokratie und wir müssen abwarten, was noch äh, bei diesem Prozess erörtert wird. Ich wollte hier noch einen viel klügeren Menschen zitieren, den alle kennen, Jean-Paul Sartre, der auch schon sich über Antisemitismus Gedanken gemacht hat, logischerweise. Und äh, dieser Satz passt einfach so gut, weil wir diesen ähm, Attentäter vor uns sahen und wir sagen, okay, verstehen wir ihn jetzt. Wir sind jetzt in der Lage, den Antisemiten zu verstehen. Er ist ein Mensch, der Angst hat. Nicht vor Juden, gewiss. Vor sich selbst, vor seinem Bewusstsein, vor seiner Freiheit, vor seinen Trieben, vor seiner Verantwortung, vor der Einsamkeit, vor der Veränderung, von der Gesellschaft und der Welt. Vor allem, außer vor den Juden, der Mensch. Der ein unbarmherziger Felsen, ein rasender Sturzbach, ein vernichtender Blitz sein will. Alles nur kein Mensch. Jean-Paul Sartre hat das geschrieben, als wenn er eben hier in der Verhandlung gesessen hätte und diese schrecklichen Videos gesehen hätte und sagt, das kann doch gar nicht sein, dass ein Antisemit ein Mensch ist. Wir sind gespannt wie das endet und hoffe wirklich, dass weiter ihr, die ihr hier dieses Forum bietet, unterstützt werdet. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es eben, und ich hoffe, es wird sich noch, werden noch mehr Leute werden, die immer wieder hierher kommen und euch sozusagen zuhört. Und danke, dass ihr das auf die Beine stellt. Vielen Dank.